Schön, schön, aber sollten. Jetzt sitzt wir bloß noch am Sonntag in der Freie, Alter, am Bayern. Unter der Woche geht ja nichts, springt ja. jeder ja. auf und davor. Ja. Geh, lass wir mal einen Kaffee Was haben wir denn alles da? Ich war im Hotel alles da. Marmelade, ein Butter, ein Schinken, Eier, Honig. Da, Du machst doch gerne einen Kaffee. Ja, was ist das für einen? Der Kass mit dem grünen Charakter? Grüner Charakter? In Harmonie mit der Natur? Herrscher, ja, Herrschaft Zeiten! Und ich bringe einen Charakter nicht einmal auf! Ja, kitz das an! So, jetzt, ja, schaut's nicht einmal an! Plastik für die Ewigkeit! Da steht, aus der Region, kurze Wege. Ja, wo kommt denn der Kasten ja her? Kurze Wege, wo wird der herkommen Aus Magen, aus Monserrat oder vielleicht aus Wolkenberg? Moment, Moment, Moment, da steht's. Aus Niedersachsen, kurze Wege. Aber oh, kurze <lacht> Transportwege, Verantwortung für die Natur. Mhm. Käse mit Charakter, nur no, wenn das nicht schmeckt. Also was auch, du bist ja, du spinnst nicht, für bist der Verpackung. <lacht> ja genau. <lacht> Oh, der oder sch oh, der schmeckt ja schlecht nach Folie. Schmeckt hm. alt, wenn nicht nur Käs. Hey, lass mal probieren. Also ich mein, der schmeckt saugut. gut. Genauso wie der Käs schmeckt das Plastik. Mild und nussig. Schau, nur no, oder <lacht> schein, schein, eine, eine Plastikfolie. Okay. Wir sind für Nachhaltigkeit. Lesen Sie unseren Nachhaltigkeitsbericht. Und wahrscheinlich in Plastik einbauen, Schauspieler. Okay. Und wieder eine Folie, einen kleinen Ure. Jetzt schaut sie mal nach. Feuerscheiben, Gras um, drei, vier, fünf von denen die Folien schon war jetzt in der Demokratiewerkstatt vom Netzwerk Inklusion. Wir haben da vier Gruppen gemacht und jeder, das war ein Tirschenrat, jede Gruppe ist in einen anderen Lohn gegangen. Biolohn, Discounter, Großmarkt und eine Weltladen. Und dann haben wir Einkaufslisten gehabt und dann haben wir alles mal am Tisch gelegt und in verschiedene, also und alle selbe Kraft gehabt. Und dann haben wir verglichen A und K. <lacht> und? Viel, viel Plastik, es äh, hat schon auch offener Kass gegeben, aber halt ganz viel in Plastik. Und dann? haben ja, wir haben den ganze Plastik auf in den Hafen geschmissen äh, und, äh, und gesehen, ja, wir müssen beim Ackerhafen äh, gescheit aufpassen, das habe ich jetzt äh, auch wieder nicht gemacht. Oder man wir halt Plastik halt teuer machen? Vielleicht mit der Plastiksteuer, sonst erstickt man ihn in unseren Dreh. Oder man verbindet mehr. Die EU will es ja jetzt machen, dass Trinkholm und Wegwerftölle und Plastikstäbchen äh, verbohren werden. Aber das langt doch nicht. Aber schön war doch auch, wenn man was endlich was Neues erfinden hat, äh, was leichter zum Wiederverwerten ist. Ja, oder wo es einfach auf dem Kompostbrot Vielleicht gibt es ja sowas ab heute mal. Hey, was sagst ihr mal? Müsste man den jetzt eigentlich selber so gescheit sein? Brauche ich denn wirklich für jedes Mal eine neue Plastik gucken? Hulgt's mal, da steht in der Zeitung Spanien. Da hat ein Bootwoll angeschwemmt, 30 Kilo Plastik im Bauch. Ein Plastiktüten, ein Popiko, ein Benzinkanister, ein kleines Kinderrutschen, ein Gartenzwerg, ein Vorderhüllen. <lacht> nein, nein, nein. Oh Jesus, nein. <lacht> Die 30 Kilo haben wir ja schon fast zusammengebracht. <lacht> Margarine, Joghurt, Becher, Kaffeemilchdosel. Ja. Da waren war ja. Tomaten. Ja, ja, ja, ja. da glaube, ich habe Da waren die Eier drin. <lacht> okay, aber jetzt sag's doch mal, wir spinnen doch wirklich Gurken und Bananen. Die waren ja schon selber eingepackt. <lacht> <lacht> okay, jetzt sag's doch wirklich. Ja, super. super. <lacht>